ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Kann natürlich auch sein, dass ihr so eine ähnlichen Multi-Tools schon kennt oder schon ähnliche Erfahrungen mit Schrott gemacht habt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also bis dahin, ach ja, und vor allem abonniert den Kanal, ne, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Simnes.